Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Schlagzeilenrevue im Jahr 2018. Martin, wie war dein Beginn 2018? Sehr chillig und deiner? Ah, ganz relaxed. Super. Binche in dem Alter, was der geht immer so wird. Mhm. Du kennst ja das. Nein. <lacht> okay, hey, um, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen und in der Zeit waren wir nicht untätig. Wir haben ein renommiertes unabhängiges Institut mit einer wirklich wichtigen Forschungsfrage beauftragt. Das war gar nicht billig. Nein. Aber für euch dann neues. Ja. Was haben wir gemacht? Wir wollten, dass die unsere Sendungen analysieren. Und es gibt ein Ergebnis. Es wird mehr und länger Schlagzeilenrevue geschaut, als wir heute gelesen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir wollen nicht, dass die heute sich benachteiligt fühlt, deswegen Hammer leicht umstrukturiert. Genau, ab jetzt gibt es drei Kategorien. Genau, und am besten gehen wir gleich los. Willkommen zur ersten Kategorie, heute über Schwarz-Blau. In der erfahrt ihr alles, was sich in der Regierung über die Woche lang so getan hat. Und was war? Naja, beginnen wir gleich mal mit FPÖ und ÖVP, machen wir alles neu und alles besser. Na ja. naja. Schau mal, So sind sie angetreten. Also, die, ÖVP, die FPÖ, in dem Fall der Kickl, bedient sich gleich mehr alten Ideen der ÖVP, nämlich vom Josef Preul von vor fast 10 Jahren. Er verlost sich selber. Schön. Hm. Hm. Apropos alte Ideen. Was? Die wollen ja Leute in gewissen Lagen konzentrieren. Diese Konzentrationslager. So also wollen sie nicht, dass man sagt, aber ja, <lacht> eigentlich schon. Naja, aber sie bedienen sich ja nicht nur alten Ideen. Ja? Sondern? Der Justizminister Moser ist ja auch ein Mann, der frischen Wind einbringen will. Er will die Gesetze aufräumen und unter anderem auch zum Beispiel diese derzeit 90 Definitionen von Behinderungen reduzieren und einfacher machen. Wieso gibt es nur Anbehinderten? Ja, sicher, sind wir alle gleich, oder? Okay. <lacht> ja, ähm, Wie ist das sonst noch mit der Kommunikation? Tja, es sie machen wirklich alles einfacher. Wirklich? Nämlich die Kommunikation mit dem Bürger. Zum Beispiel übers Internet. Wichtig. Es gibt jetzt die Ministerien, die kriegen weiche Urls. Und da wird alles einfacher. Nehmen wir mal zum Beispiel. Das ist die mhm. Das äh, erreicht man jetzt über die wirklich leicht von der Zunge gehende url bmvrdj.gv.at. Ich habe ja, die Vermutung, manche Codes für Atomsprengköpfe sind kürzer. Ja, yeah, aber der Bürger wird lernen. Ja, aber das ist sicher eine Ausnahme. Zweites hast du nicht. Sozialministerium wird auch einfach. Wirklich? b n -A s g, -K -G -V -T -A -T Das merkt sich keiner. Das rollt von der Zunge. Ja. Ach, das willst du schon mal lernen. Ja. <lacht> Apropos, rollt und rollt und rollt die ganze Woche mit der Sozialminister Hartinger. Äh, Ein Maulkorb kriegt es nicht. Aber an die Leine wird es Ja, schaut so aus. <lacht> Wir kommen zur Kategorie Heute über Trump. Was haben wir in die Wochen über Trump so erfahren? Du, wir haben einiges gelernt wieder. Ja? Ich meine, es nicht wirklich nichts, aber doch. Es wird wieder mal auf Twitter gespottet über seine mentale Stabilität. Er es. Er hat natürlich dementiert, das ja. ist ein Genie. Ja, eben. Gibt's ihm gar nichts. Übrigens, der Trump-Dauer hat brennt. Zum Glück war der Trump mit der Hand, und es waren nur zwei mal letzter. Gott sei Dank. Und ich bin sicher, er ist gut versichert. Ja. Und sonst? <lacht> Ja, ähm, wieder mal für andere leider Peinlichkeit, für ihn einfach nur, was ich nicht, wahrscheinlich ein Fehler auf der Präsentation in den Medien, es wird behauptet, er hat die Nationalhymne in China. Wahrscheinlich wissen alle anderen den Text nicht, er hat den Richtigen. Richtig, genau. America first, America first. <lacht> Übrigens, <lacht> der Richtige, da gibt es ja jetzt einen Traxit. Ja es gibt jetzt für alles einen Exit, ja. und scheinbar hat die Ivana Trump das kapiert, und sie bereitet ihren persönlichen Trump-Exit vor. Es wird gemunkelt, dass nicht nur gewisse Amerikaner, sondern auch sie aufs Ende der ersten Amtszeit wartet, damit sie sich scheiden lassen kann. Und was sagt er dazu? Naja, er wird nicht recht viel dazu sagen. Und wenn, dann kurz und knapp. Denn es heißt ja, der Trump hat einen Wortschatz wie Volksschüler. hat eine Studie ergeben. Ja. Aber Vielleicht macht er das aber auch, dass ihm die Leute verstehen. Ich glaube, Trumps Geheimnis. Ein geringer Wortschatz. So, willkommen zur Kategorie Martins Erkenntnis. Zu was lesen wir die heute? Damit man was lernen. Und was hast du gelernt die Wochen? Man raubt keine Telefonzahnheit mehr aus, wenn man klar kleingeld braucht. Weil die benutzt keiner mehr. <lacht> Und was ist du gelernt? Ja, wenn man wie ihm sucht zum Verlieben, dann geht man am besten nach Niederösterreich. Jede vierte noch zu haben. Was also ihr liebeshungrigen Menschen? Nach Niederösterreich? Ach, nach Niederösterreich. <lacht> das war die Schlagzeile für die Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Uh, hier mit Martin und Martin. Ciao.